Guten Morgen, meine Damen und Herren, keine Sorge, das Sound wird gleich besser. Ich habe euch ja versprochen, alles, was ich einnehme, wir einnehmen von VitaSomal, früher, jetzt purazell.de. Über die Weihnachtsfeiertage werde ich für einen guten Zweck spenden. Es kamen noch andere Spenden hinzu, ihr habt, verkauft, ihr habt gekauft, wie bescheuert, und es gab noch Geld von mir, gab es mit dazu. Wie viel es gleich sein wird, werden wir sehen. Ich werde zu einer Dame hinfahren, das wäre im Frühjahr morgen und werde ihr dieses Geld überreichen. Sie kauft... Rinder frei aus Schlachthöfen und pachtet Wiesen und kauft Futter für sie und arbeitet für das Futter quasi, dass sie diese unterhalten kann. Da habe ich mir gedacht, wow, das möchte ich sehr gerne unterstützen. und Das werde ich in diesem Fall tun und in dem Fall das Geld spenden, damit sie weitere Kühe kaufen kann. Und sie füttern kann und ihr habt dazu beigetragen, deshalb bedanke ich mich mega krass bei jedem Einzelnen, der mich unterstützt hat, beziehungsweise indirekt auch diese Frau unterstützt hat und bis gleich. <lacht> ja, ich auch. <lacht> Aber, der hat sich Aber der hat sich gefreut, dass er auf die Wiese könnt. Hi, liebe Freunde, ein Mann, ein Wort, ich habe gedacht, ich bin eine gute Tat. Unsere ganzen ja, Weihnachtseinnahmen, so gesehen, wurden hier, ja, wie soll man, gespendet für diese wunderbaren Tiere und für diesen wunderbaren Menschen vor allen Dingen auch, den ich gefunden habe. Damals aus einem Beitrag auf dem Fernsehen, bin ich auch aufmerksam geworden. Und zwar, du lebst jetzt mit Kühen quasi. Wie kam das, dass du diese beiden Kühe mit denen quasi jetzt äh, oder sie leben mit dir? Oder? <lacht> okay. Deine ersten beiden Kühe, die du, kann man das sagen, gerettet hast? Ja. Ja? Sonst was, was wäre mit den Kühen sonst passiert? Dionim ist ja ein Ochse und der Achstatt. hat ähm, für die Industrie keinen Wert und deswegen wäre der geschlachtet worden im Alter okay. von drei Jahren oder sechs Monaten. Ja. Und. Ähm, ja, mein Opa hätte ihn dann verkauft an den Händler und da man mit Ochsen nicht viel anfangen kann als ähm, Landwirt oder Bauer, ja. Ja, werden sie dann halt geschlachtet. Und die Lina, die, ähm, die wäre wahrscheinlich eine Zuckkuh geworden, aber da sie so temperamentvoll und wild ist, ja. hätte die auch ähm, nicht lange gelebt. Okay, Ochse ist ein kastrierter... Bulle. Bulle, genau. Okay. Und von deiner Oma hast du gesagt, ja? Ja, mein Opa hat äh, Fleischgrinder gezüchtet. Okay, Opa hat Fleisch Und meine Oma hat, ähm, als mein Opa gestorben ist, die beiden noch behalten für mich. Lass <lacht> ja. uns ein bisschen näher gehen, wegen dem Sound, weißt also. du? Ja. Okay. Ähm, okay, und jetzt dass die beiden, du besuchst sie wirklich jeden Tag, ja? Ja. Jeden Tag, du fährst quasi mit dem Bus ja. von dir nach Hause. Ist eine halbe Stunde ungefähr? oder was? Ungefähr, ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Am Sonntag okay. auch gerne 40 Minuten. <lacht> okay, okay. Jeden Tag besuchst du diese Rinder auf der, auf der Wiese, wo sie leben, ja? ja? So, und dann hast du aber noch was gemacht. Du hast gesagt, das reicht mir nicht. Zwei Rinder ist ultra wenig. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und deswegen hast du dir überlegt, was zu tun? Ich habe 2017 ja. ähm, die Mutter von der Lina vermittelt, okay. gerettet. Sie hat ähm, Jetzt einen Gnadenplatz mit ihrer Mutter zusammengefunden, das heißt zwei Kühe 2017. Okay. 2018 einen Ochse, der sollte geschlachtet werden, ähm, ja. den habe ich auch eine Freundin vermittelt. Ja. Dann ein Kälbchen, das war auch 2018, das war ein Zwillingskalb, die ja. ähm, sollte auch geschlachtet werden, weil sie als Zwilling unfruchtbar ist und okay. somit auch keinen Wert hat. In okay. 2019 habe ich die beiden gekauft, die kenne ich aber schon seit 2015. Es ja. hat aber sehr lange gedauert, die ähm, zu bekommen, also man wollte sie mir dann immer nicht über. Ähm, überschreiben. Okay. Und ähm, dieses Jahr habe ich erfahren, dass der Vater von Lina geschlachtet werden soll, weil okay. er ähm, nicht mehr decken kann und somit halt auch keinen Wert Lina mehr hat. War? Lina ist die, die genau. da hinten. Ja. Und ähm, der Billy, also der Vater von Lina, der hat 2016 für zwei Monate bei mir gelebt oder bei ja. meinem Opa. Und ich habe in der Zeit äh, sehr viel mit ihm gemacht, also habe ihn gestriegelt und habe auch auf ihm gesessen. Und dadurch habe ich einfach ähm, total an dem gehangen. Also, ja. Ja, da ist schon eine besondere Beziehung auch. Also obwohl wir nur diese zwei Monate zusammen hatten. Okay. Und ähm, der hat dann drei Jahre lang auf einem Fleischbetrieb blöd, also Also ein Fleischzüchter ja. hat ihn gehabt. Und er hat es auch echt gut gehabt. Ja. Aber dadurch, dass er nicht mehr decken kann, hat er eben auch keinen Wert mehr. Okay. Und ähm, dann sollte er geschlachtet werden. Ja. Und dann habe ich gehofft, dass ich ja, den Kaufpreis für, für den Billy gerade so zusammenkriege. Ja. Und es wurde aber immer mehr. Und dann habe ich mich entschieden, noch eine weitere Kuh aus der Herde zu retten. Ja. Was heißt, es wurde immer mehr? Ja, es wurde immer mehr und dann war so viel Geld, dann habe ich gedacht, gut, dann du von, von, von den Spenden quasi? Okay, du ja. hast so viel Spendengelder bekommen und dann ja. hast du gesagt, okay, es reicht noch, um noch eine dritte Kuh zu bekommen. Genau. Okay. Und, also, und diese drei Kühe, die sind jetzt? Die sind jetzt in einem Pensionsstall. In einem Pensionsstall, ja. okay, genau. Und äh, da zahle ich halt einfach die monatlichen Kosten und es ja. ähm, wird sich aber um die gut gekümmert. Okay. Und ich meine, von dem Geld hätte ich auch zehn Rinder kaufen ja. können, aber die monatlichen Kosten sind eben das Schwierige okay. und dafür kann ich, davon kann ich nicht ähm, so viele Rinder bezahlen. Ja. Klar, verstehe. Und ähm, hast du irgendwann vor, also was sind so deine, deine Ziele später einmal? Sagtest du, möchtest du die Rinder irgendwann alle zusammenführen? Möchtest du sowas am liebsten haben wie so einen großen Hof, wo alle zusammenleben könnten? oder ja. Dass du immer sagst, da welche, da welche, aber es ist immer schwierig, wenn du welche kaufst, dass die auch um sich gekümmert werden um die halt. Ne? Ja. Das ist immer das Schwierige, ne? Und Die, die Kuh. Oh. Wo waren wir gerade die Vision quasi? Was, was, was strebst du als nächstes an? Also ich möchte jetzt erstmal ähm, eine Ausbildung machen, damit ich das also auch so gut finanzieren kann. Okay. Und ähm, von, von, von welchen Kosten reden wir so ungefähr, die zu alle zu, zu unterhalten? Das heißt, du hast da hinten drei Rinder, du hast jetzt hier noch zwei Rinder. Also, ich zahle für die geretteten Rinder in den Pensionsstall pro Tier 100 Euro im Monat. Okay. Für die beiden ähm, brauche ich in einer Woche einen Rundballen Heu, der kostet 55 Euro. Ich habe okay. aber auch schon welche für 80 gekauft. Okay. Ähm, Im Sommer ist das alles nicht ganz so problematisch, aber die Pensionskosten sind trotzdem die gleichen. Ja. Naja, und wenn ich halt eine Ausbildung habe und irgendwann mal eine Grundlage habe, dann möchte ja. ich schon irgendwann einen Hof haben, wo ich okay. mehrere Tiere halten kann und nicht ja. mehr Rinder, also Pferde, okay. Schafe, Ziegen. Okay. Ähm, ich möchte unbedingt ein bestimmtes Schaf retten aus meinem Heimatdorf ja. und ähm, auch gerne noch Milchrinder. Ich habe jetzt ja nur Fleischrinder, aber ich möchte auch gerne ausgediente Milch zum Beispiel. Okay. Ähm, dass sie alt werden kann, kann nachdem sie mich Genau und ja. vor allem, falls sie noch tragen ist, dass sie ihr Kalb bei mir behalten okay. kann. Es ähm, ist immer sehr, sehr schrecklich, wenn dir das Kalb weggenommen wird. Und ist natürlich sehr schön für die Kuh, wenn die mit dem Kalb aufwachsen kann. Sozusagen. Ja, natürlich. also die leiden, da, die leiden da monatelang drunter. Die leiden da sehr lange drunter. Ja, die, die beiden sind ja Flaschenkälber Und das gab halt Komplikationen bei der Geburt. Aber es war trotzdem für die Mütter total schlimm, dass ja. äh, mein Opa die dann getrennt hat. Ja, Obwohl es nicht gegangen wäre, ich habe das nicht ganz verstanden damals. Ja. Aber ähm, die haben wochenlang geschrien nach ihren Kälbern. Ne? Und ja. wir hatten noch einmal eine Todgeburt, da hat die Kuh auch ähm, die ganze Zeit geschrien. Das mhm. ist schrecklich, weil es gibt keine intensivere Bindung als die Bindung zwischen Mutter und Kind. Ob es jetzt bei Menschen oder bei, bei einer Kuh ist. Säugetiere sind genau. auch? Und ähm, ich würde auch gerne die Arbeit mit äh, Kindern und Tieren verbinden. Was ich ähm, so. biete verbinde ja auch Besuchertage an. Ah, und dann okay. würde ich gerne ähm, den Kindern auch den Respekt von mit Tieren nahe bringen. Ah, okay. Ja. Auf diesem Hof, den ich vielleicht... Ja, das Schwierige ist ja auch immer, dass es vielleicht... Ähm, viele Kinder sehen ja, sehen ja ihre... Ähm, wie heißt es Diese Smiley-Wurst oder sowas? Bärchenwurst. Bärchenwurst, ja. Wurst, ja. <lacht> Und solche Sachen, aber wir sehen halt nicht, was das tatsächlich für, für, für, große, für große Tiere einfach so auch sind. Ne? Und das ist einfach so diese, diese Connection wieder so ein bisschen herzustellen für es, viele. Ne? Es gibt, ich denke nicht. Ich wette mit allen, die das jetzt sehen, ja. es gibt kein Kind, das jemals ein Tier umbringen würde, Nein. wenn man ein Kind mit einem Apfel und einem Hasen in einen Laufstall setzt. mit was ja, ja. spielt es dann? Ja, mit dem ja, Apfel klar. oder mit dem Kaninchen oder ja, mit dem Hasen? Ja. Nee, nee, klar. Also das ist einfach. Total absurd und deswegen verstecken wir das ja vor den Kindern, damit die das nicht sehen. Mhm. Und wenn sie es wüssten, würden sie es ja gar nicht essen. Genau, das ist, ist das Traurige dabei, ne? Ja. Nee, finde ich echt wunderschön auf jeden Fall und um ähm, deine laufenden Kosten auf jeden Fall auch. Ähm, du hast auch ein Spendenkonto, dir kann man natürlich auch was zukommen lassen. Klar, blenden wir auch hier unten ein. Und ähm, ja, ich finde das wirklich äh, bemerkenswert, weil vielleicht erinnert euch, ich habe damals auch dieses Co-Video gehabt äh, bei mir, wo ich dieses, wo ich diesen Bullen wirklich retten wollte. Und der Bau hat mir leider nicht gegeben, so gesehen. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, weil das sowas jetzt verwirklicht worden ist, nicht direkt durch mich, aber durch jemand anderen halt irgendwie so. ne Und das finde ich halt eben so schön. Deshalb wollte ich das auf jeden Fall unterstützen halt auch. Und ja. Ähm ja, ich finde, das ist halt einfach eine schöne Beschäftigung, ne? Weil ich finde, auch, ich finde auch sehr schön. Also, du lebst auch relativ, sag ich mal, minimalistisch, sondern einfach nur gebend so gesehen, ne? Für, für, für Tiere. Und ich meine, sie geben dir natürlich auch viel zurück. Das ist ja, beruht ja auf Liebe irgendwie so, ne? Ja. Das, das ist ja wirklich so, ne? Und das finde ich eben sowas. Ja, sowas einzigartiges, was es, sonst, was es sonst nicht gibt halt so. Ne? Du, du hast, sie hat auch kein WLAN zu Hause oder so, fand ich auch ich sehr... Ich habe kein Telefon, kein WLAN, kein äh, Ofen. Ich habe auch, ähm, ich lebe bei Kerzen nicht. Äh. <lacht> also du lebst bei Kerzen nicht, du hast kein WLAN, du hast ein... Du hast, äh, was kein das noch? Telefon, kein Ofen. Ich habe eigentlich kein gefahren, Telefon, kein Ofen, okay. okay. Aber das stört mich nicht. Ich heize okay. auch nicht, aber das ist wegen der Umwelt. <lacht> okay, okay. Und, und du lebst auch rein pflanzlich? Ja, ich bin vegan Okay, krass. Ja, sehr krass, deine Passion einfach so, die du da mitbringst. Ja, ich finde das wirklich ganz toll. Also, ich möchte auch irgendwann mal einen Gnadenhof sehr, sehr gerne haben. Ich habe jetzt noch viel zu tun, sag ich mal, aber irgendwann, ich sag mal so in zehn Jahren, könnte ich mir das auch genau das vorstellen eigentlich so. Von daher ist es sehr schön, dass jemand das quasi sich jetzt schon traut, so zu machen. Ne? Ich bin da noch zu feige zu, jetzt alles so dafür, so alles so zu leben, aber ähm, ja, deswegen... Äh, Möchte ich gerne auch, dass du was von mir bekommst, ganz, ganz wichtig. Also ich habe dir ja versprochen, meine ganzen Einnahmen von äh, Weihnachten, das haben Leute ebenfalls noch gespendet für dich über wow. mich. Und noch was von mir ist auf jeden Fall dabei, von mir persönlich halt. kannst du gerne aufmachen, wie viel das geworden ist. Ich danke dir. Das ja, ist gerne. Das hast du mehr als verdient. Also wirklich, weil für deinen Mut einfach so. Ne? Also wirklich für deinen Mut und ähm, das, das ist belohnungswertig. Ja. Darf ich dich mal ja gerne. Danke schön. Aber du musst auch meine Zuschauer drücken, weil ja, die haben es natürlich alles möglich gemacht. Also es ist quasi euer Geschenk quasi an diese fünf Rinder und das ähm, finde ich ganz ganz toll. Du kannst gerne gucken, es sind okay. über 2000 Euro geworden. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, es sind auf jeden Fall 2100 Euro geworden von euch. Dankeschön. Das ist natürlich sehr sehr viel. Davon kann sie ein zwei Jahre Heu kaufen, auf jeden Fall. Ich denke, die Rinder wollen nach Hause. Wir verabschieden ja. uns hier an dieser Stelle. Aber Und, ich ihr ähm, gerne noch was sagen? Ja, bitte. Wenn sie jetzt nicht gehen, die gehen wahrscheinlich. Fertig. Nein, nein, die gehen nicht. Bitte. Okay. Ähm, ja, also von dem Geld kann auf jeden Fall ein weiteres Tier gerettet werden. Ach so, ja. Und ich meine, je mehr Spenden cool. äh, da ja. sind, desto mehr... Da haben wir jetzt quasi indirekt eine Kuh gekauft. Genau! Yeah. <lacht> also nochmal vielen Dank, ich bin unglaublich dankbar. Und ich kann das alles gar nicht glauben, dass so viele Menschen mir helfen möchten. Ja. Das ist einfach überwältigend. Aber du musst es überwältigen, auf jeden Fall. Aber nimm das an, dass du es quasi verdient hast. Nicht zu sagen so, oh, warum passiert... Nein, nichts passiert umsonst im Leben, verstehst das du? Weiß. Das äh, ist, hast du, wie gesagt, mehr als verdient auf jeden Fall. Danke. Ganz danke, dass du da bist. Danke, dass du solche Menschen gibt wie dich, dass sie das zeigen... Was eigentlich möglich ist, so gesehen, mit so wenig Mitteln sowas zu erreichen, sowas. Das, das, das finde ich sehr mutig und wofür ein Mensch überhaupt fähig ist, mit doch so wenig Mitteln. Das finde ich ganz, ganz toll. Ja, die Tiere haben mich dazu gebracht. Allein würde ich das niemals schaffen. Also vor allem der None. der hat mich zum Umdenken gebracht. Und ohne mm. den hätte, ähm, hätte ich dieses Bewusstsein auch nicht. Und ich habe durch die beiden einfach was, wofür ich kämpfen muss. Und äh, das motiviert mich eben. Und dadurch kann ich das mm. schaffen. Hast du die Kraft, weiterzumachen? Genau. Die geben dir auch die Kraft. Ne? Ich meine, das ist nicht immer einfach mit den, den Rinderinnen. da steht einem so viel im Weg. Und genau. Aber wenn ich dann sehe, wie glücklich die einfach sind, wenn man ja. denen geholfen hat, das ist so schön. Und dass die überhaupt nicht noch hier sind. Genau. Dass sie jetzt quasi in der Kamera gefilmt werden, ansonsten werden die jetzt schon irgendwo im Regal halt. Die ne? beiden werden jetzt tot, ja. ja das ist schon faszinierend <lacht> <lacht> Okay. Die gehen schon mal alleine. <lacht> Okay, danke schön fürs Zusehen, alle. Danke, dass ihr es möglich gemacht habt. Danke, danke auch an dich. Und danke an alle. <lacht> Bergsteigekühle. Oh, krass. <lacht>